Viele Beamer höherer Lichtsteiger sind außerdem 3D-ready. Damit lässt sich das Bild dreidimensional, ähnlich wie im Kino, wiedergeben. Hierfür müssen PC oder Laptop bzw. Blu-ray-Player aber entsprechend ausgestattet sein und man benötigt eine sogenannte Shutterbrille. Diese Möglichkeit habe ich in der Praxis aber noch nicht getestet, so ich hier keine Erfahrung habe. Das Zubehör ist außerdem nicht Bestandteil der Beamer-Ausstattung. Für die meisten Nutzer dürfte dies ohnehin irrelevant sein. Manche Beamer bieten für Windows auch Unterstützung per USB an. Entweder indem sie das Bild direkt per USB-Kabel übermitteln. Das bietet eine bessere Qualität als VGA. Oder aber die USB-Funktion dient zur Unterstützung der Präsentation. Zum Beispiel, um diese per Beamer Fernbedienung zu steuern. Dies funktioniert bei einem Bildwiedergabeprogramm wie AirFundView einer PDF-Datei oder einer PowerPoint-Präsentation. Hier kann die Wiedergabe am PC oder Laptop direkt per Beamerfernbedienung gesteuert werden. Damit muss man die Wiedergabe nicht am PC oder Laptop steuern, sondern kann sich frei im Raum bewegen. Allerdings muss dafür eventuell erst ein Treiber installiert werden. Unter Windows 7 oder Windows 8 sollte das bei vorhandener Internetverbindung in 5-10 bis Minuten erledigt sein. Viele Beamer bieten außerdem die Funktion, das Bild auszublenden, etwa weil man gerade eine kurze Pause macht und den Beamer nicht extra ausschalten möchte. Das ist meist die Taste Hide. Mit der Freeze-Funktion kann das Bild am Beamer quasi eingefroren werden, während die Präsentation zum Beispiel am Laptop weiterläuft.